Das ist natürlich aushalten auf der Rennstelle, ne? Das ist ganz was anderes, das ist absolut puristisch sportlich. So, wir sind jetzt immer schnell ab 30 Meter Höhe raufgefahren. So nah am Abgrund mit dieser Mulde rückwärts. Ich soll jetzt Radlager fahren. Wie kauft man so, was geht man da in, in Überglein anzeigen und sagt, ich möchte einen Stadtbruch kaufen oder. Ja, Spaß gehabt gehört. Also falls wer dabei ist, der was das gerne haben möchte und mal Geld gibt, bitte <lacht> <lacht> kommt zu mir. Harry, jetzt erzähl mir, was treibst du denn da? <lacht> also, wer ist du? Das ist da ist zum Enduro fahren. <lacht> <lacht> und beim Enduro fahren zieht man sich halt ab und zu solche Sachen zu. Was ist denn passiert? Ja, da haben wir uns da einen Mittelfingerknochen abbrochen. Aber in, in zwei Wochen darf man schon wieder angreifen und Bananja ringen. Ehrlich? Ja, da geht es um, um die internationale österreichische Meisterschaft und da werden wir bei Eder Racing. Aber das schaut nicht so aus, wenn du in zwei Wochen Motorrad fahren darfst. Ja, wir probieren es zumindest. <lacht> ja, und bist du da Enduro gefahren oder? Nein. Nein, das war am Erzberg. Ah, am Erzberg? Ah, okay. Ja. Am Erzberg darf ich ab und zu Enduro Guide spielen und da ist mir dann eine Kleinigkeit passiert, da will ich meinen Mittelfingerknochen abwachen. Oh, Scheiße. Ja. Super, und was, was treibst du da? Was ist das? Erzähl mal. Das ist ein Quarzberg. Das ist äh, mein Steinbruch. Und da bauen man Quarz ab. Quarz braucht man für die Industrie, für die, die Regulierung von für, für der Schlacken, für, für Hütten. Und was haben wir da? Fläche, das schaut ja riesig aus. Ne? Also von der Weiden schaut es so klar aus. Aber wenn man jetzt direkt davor steht, das ist es eigentlich riesig. Was ist das Fläche? Nicht, ja? äh, das sind ca. 5 Hektar da, wo wir abbauen dürfen. Das Radlager fahren. Ja, nein, das ist unbedingt so. Komm schon. Komm schon. Komm Das ist wie das geht? Das ist Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm das Komm das Komm schon. Komm schon. Ja, das ist die Bremsen. Okay. Und da drüben, das mit dem roten ja. Kot, das sind die Handbremse. Ja, ja die löst einmal. Wenn ich jetzt die Bremse auslasse, dann fahren wir schon retour. Dann fahren wir schon retour, ja. Und da fahren wir mal schön vorsichtig. Hast du Überblick genug? Ja, ich glaube schon. Ja, Spiegel hast du auch? Ja, Spiegel habe ich auch. Wie geht das so auf ein Stresslevel her? <lacht> <Ist> meine Schweißperlen <lacht> auf der Stirn, glaube ich. Ist das so, wie wenn man sieht? Wir jetzt brünn auf der 1 und ganz einfach um 15 Metern spät, bremst oder? Ja, ein bisschen schlimmer. So, und jetzt machen wir mal aus. Und jetzt haben wir da einen Start, einen Schiesel auf der rechten Seite. Also ohne Treibung einfach. Und der Rastopp. That's it. Boah, ich geschafft. Der Matthias fährt mit mit dir. Ja, okay. Oh. Passt wieder. Oh, okay. Ganz schön eng. Oh. So, du führst uns jetzt quasi da auf, wo der Bagger oben steht, oder? Ja, genau. Ja, das schaut auf, auf der Kamera schaut das gar nicht so hoch aus, aber es ist schon hoch, gell? Ja, jede Etage, jede Etage ist 10 bis 11 Meter hoch. Das heißt, wir haben drei Etagen? Ja. Das heißt, das sind 30 Meter? Ja, genau. Die Obbaut werden ist noch nicht eigentlich die fertige ist eigentlich so dass das sagen kannst so wie die maschine ist links noch meter und rechts am meter das ist dann die fertige breite eigentlich aber das weißt du musst dann schon genau fahren dass du da nicht hochfallst quasi Nein, du <lacht> also du musst jetzt rückwärts rauf fahren oder ja scheiße so, wir sind jetzt immer schnell auf 30 Meter Höhe aufgefahren so nah am Abgrund mit dieser Mulde rückwärts, da brauchst du schon ein Händchen und vor allem ein gutes Gefühl und der bockert jetzt den ganzen Auswurf von der Sprengung, also wirklich Spreng, in die Mulde rein und dann wird es gesiebt. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Arenal, ja. das muss man sich oben anschauen mit der Drohne, das ist echt krass. Du bist Chefmechaniker vom Harry? Ja, wie ja. Nee, ja. Leider sehr drunter, ne? <lacht> der fährt ab und zu in die frische Luft aussieht. Entweder ist er Samstag, Sonntag auf der Rennstrecke oder sonst im Keller. Ja, quasi in meiner zweiten Heimat. Ne? Im Keller, mir geht es einfach nur prächtig. Ja, aber du hast doch einen verantwortungsvollen Job. Ich meine, da geht es ja um sein Leben irgendwo, wenn er da mit 300 km/h über die Stadt hinfährt. Muss ich da jetzt ehrlich was sagen? Ja, ah, ja wechsel einfach die Luft, fühlt ja nicht so mit, die Motorrad leckere 300. <lacht> das liegt eh nur am Anwender. Ne? Ja, ja, das <lacht> das ist aber... liegt am Moped, liegt eh nie, dass er zu langsam ist. Ja, ne? ja, ja vor allem, weil theoretisch mit den Mopeds, die, wo er fährt, muss er da eigentlich so vier Sekunden schneller sein. Absolut, aber das liegt nicht mehr am Anwender. Das ist, ich glaube, ich persönlich glaube, dass ich ein bisschen dick bin. Ja, ja ich wollte es ich, ich, ich schon nicht sagen. Aber es druckt auf, aber weiß macht schlank. Ja, ja. ja. ja. gibt jetzt dazu, das unterstreicht das ein bisschen. <lacht> ja. Also ja, geil, schaut auf jeden Fall lässig aus. Harry, zeig mal ein bisschen was. Was, hast denn da alles, ne? was haben wir denn da? Was haben wir denn also da? Da haben wir eine, eine schöne 96er SPS. Ja. ja mit 10.000 km. Dann haben wir da ein Bauer, ein ZXR, Kawasaki ZXR 57. Das ist ein 89er Bauer hat der Jürgen am Samstag Sonntag, immer wenn er im Keller war, schön restauriert. Das ist seine Beschäftigung. Ja. Dann die Supermoto. Mit der ja, habe ich die noch nie fahren sehen, mit der Supermoto. Ja, die habe ich noch nicht so lange. Also deswegen. Und das natürlich ist natürlich mein Lieblingsgerät, der R3. Ja. Ein, wirklich, der R3 ist ein perfektes Trainingsgerät. Ja. Wo fährst du mit der? Red Bullring gibt es im Infeld seit Neuestem neuesten eine Strecken, Wöllersdorf, in, in Spanien habe ich es mitgehabt. Also das ist wirklich ein, ein, ein viel gebrauchtes und tolles Motorrad. Okay. Und was, und was, was ist mit der so, was, was ist da so toll dran? Dass Aber es wurscht ist, wenn es hinfällt? Oder? Erstens mit das und es funktioniert immer. Man hat absolut super Gefühl für das Motorrad. Gell? Das Fahrwerk, das Motorrad arbeitet so schön. Also wirklich, wirklich super. Man kann super Körperposition trainieren mit dem Perfekt für mich. Okay. Dann haben wir da noch eine 1199, äh, 1198, SB, signiert vom Andi Meckler. Vom Andi Meckler? Ja. Auch. Ja. Und dann gehst du da weiter. Das ist ein 1198er. Mit den Fahrer ab und so auf der Rheinstrecken. Aber die aber noch nie fahren sind damit. Ja, selten. Ja. Aber ab und zu so ist das richtig lustig und dann nehme ich es mit und dann fahren wir halt. Ist, ist damit nicht die Uli gefahren, der Freundin? Ja, das ist mit einer 848 gefahren. Ah, okay. Mhm. Dann haben wir eine IMR von Spanien, mhm. ein 12 Zoll Minibike mit einem Daytona motor das ist wirklich ein tolles Fahrzeug zum Trainieren auch. Mhm. Und dann geht es weiter da, der, die, der, das ist der Uli, ihr V4, mhm. Standard V4, funktioniert sehr gut. Und Habt ihr die Gabel Standard lassen? Alles Standard. Alles Standard. Also wir haben die abs vektor von der Bremsen Bremse, Standard, Vorwerk, Standard und dann Auspuff auch für äh, Rennverkleidung, Fußrastenanlage. Mhm. Und bist du schon gefahren damit auch selber? Ja. Was würdest du an der normalen V4 jetzt dann für dein Level verändern, damit es besser wäre? Einfach ist vorwerk. das vorwerk ja. ja genau, das heißt, man hat ein super Gefühl für das Motorrad mit dem vorwerk aber wenn man härter bremsen will, ist es einfach zu weich. Mhm. Ja, Spaß kostet gehört. Ja, so. <lacht> das ist so, ja. Und hinter mir, das ist ganz was Tolles, das ist eine nachgebaute originale Superbike. F18 hat das Kassen, also die letzte 2 Liter superbike mit Auspuffanlage, Tank, Heck, also ist wirklich alles rum, was original in der Superbike gefahren ist. Die verkleidung zum Beispiel hat, hat der Melantri damals noch, ist, ist das original Melantri-Verkleidung, äh, Gobel passt nicht, das, das passt nicht zu dem Baujahr. Die hab ich habe momentan da drüben irgendwo noch liegen, aber sonst ist alles Superbike, Magneti Marelli Auspuffanlage, Schwingen. Also da haben wir sehr viel Zeit und Mühen investiert in das Motorrad und es ist absolut unglaublich geil zum Fahren. Was ist der, was ist der, der größte Unterschied jetzt von dem, von dem Superbike, so wie sie hier steht, zur zum Beispiel jetzt hier Serien V4? Der signifikanteste Unterschied, wenn du jetzt jemanden, wenn du jetzt sag, sag ich mal beide Motorräder nicht kennen würdest und würdest auch mit der V4 fahren und drei Türen später würdest du mit dem Superbike fahren, was wäre das, was du am allermeisten erkennen würdest? Also das sind verschiedene Motorräder, das ist ganz was anderes, das ist absolut puristisch, sportlich, voll in die Kurven leicht eine, also das ist. Einfach ein Racebike, ein absolutes Racebike. Und das ist mit, mit so einem Standardbike jetzt dann irrsinnig schwer zum Vergleichen. Darfst du dann sagen, dass, dass, was ist leichter zum Fahren? Standard. Standard, ja? Ja, ja bin ich ja der Meinung. Ja. Ich habe das äh, mitgekriegt, wie ich die EWC vom, von Yard gefahren bin, das EWC-Motorrad. Und habe mir gedacht, so im Brünner, äh, jetzt mit dem EWC-Bike, jetzt bist du 3 Sekunden schneller. Ja. Ich war 2 Sekunden langsamer. <lacht> Aber es. Aber nicht, weil, weil das Motorrad schlecht wäre, sondern weil das Motorrad meiner Meinung nach viel mehr Punch und Druck braucht, hat, damit es überhaupt dahin gefahren ist, wohin wollt. Wo das standardorientierte Motorrad viel, sag ich jetzt mal, na ja, gutmütiger war. Ja genau. Kann man das da auch so beurteilen? Ja genau. Okay. Aber ich glaube, dass man, wenn man, sich die, wenn man die Möglichkeit hat, durch die Motorräder zum fahren, dass es immer wichtig ist, dass das individuell auf einen anpasst wird, ja. also es ist schwierig mit einem Setup fahren, einen Renn richtigen Rennfahrer, mit dem Motorrad, wo du gefahren bist, mhm. einfach zu nehmen und sagen, okay, das, das funktioniert jetzt für mich auch perfekt, ich glaube, ja. da ist die Erwartungshaltung für die Leute einfach zu hoch, hoch. Zu ja. hoch, ja. absolut, kann ich kann hundertprozentig ich bestätigen. Ja. Ist so. Und, und aber du bist mit der aber auch ordentlich vorne also das war jetzt nicht so dass du den nicht, nicht bewegt hast sondern du bist schon damit unterwegs gewesen früher, oder? ja ja also am Red Bull Ring bin ich mit den 32er 33er Zeiten vorne ja. und also ist dann nicht auf letzte Rille aber zum beispiel das Motorrad mit den mit dem V2 mit den alten V2 Motor das geht das geht also mit den Neigen, mit den modernen V4Rs, heute mit den alten Motorrad von der Motorleistung noch mit, ja. also ist überhaupt kein Problem, okay. obwohl das jetzt nicht die High-End Ausbaustufe ist von Motor, mhm, mh. sonst wäre es revisionstechnisch nicht bezahlbar wahrscheinlich, okay. ne, bezahlbar hundertprozentig, aber es ist wirklich nervig den Motorbau alle 1800 bis 2000 Kilometer zum Auserholen, mhm. speziell bei Ducati hast das einmal, Motor ausbauen ist komplette Motorrad zu legen. Ja. Weil Motorrad, und der Motor ist ja eigentlich das Motorrad. Das Motorrad, genau, es ja. ist alles aufs, auf dem Motor aufgebaut, ja. ja. Okay, cool. Und das ist ein Privatauto, oder? Ja. <lacht> S500 <lacht> S500 mit dem fahren wir auf die Rennstrecken da und da, da wohnst du und schlafst du drin und fährst auf die Rennstrecken ja genau messen, ja. ja das können wir uns anschauen kann man auf die Seitenlängsel das Sprich bitte. hey hast du da einen Gewacht Maler drin oder? Nein ja, nein das ist eine Folie ach so, nein, das hat er nur bei meinem Dreck keiner zusammen das heißt, das ist die Ducati Couch. Was die extra rot machen lassen? wegen Ducati oder war das schon rot? Also zum Glück war das alles schon so, wie es ist. Inklusive? Nein, das war das hast du eingerenkt, oder? Das Foto von Noah villa haben wir da eingerenkt. Also ja. Mit dem waren wir in Spanien unterwegs kurz. Okay. Ja, was alles da? Küche, Schlafzimmer. Ja. Küche. Da haben wir das Schlafzimmer. Das ist ein vollwertiges Schlafzimmer, ne? Ja. Mit Fernseher natürlich, ist eh klar. Ist eh klar. immer eh klar. Maria. Und da haben wir die Dusche. Waschmaschine. <lacht> da kommt das warme Wasser her. Geil. Staubsauger. Und man darf jetzt aber nicht vergessen, da hinten raus ist ja noch für Werkstatt und Motorradtransport. Genau. Ne? Ja. Also wenn man da rein steht, dann kann man meinen, das ist ja schon die ganze Aufliege. Nein, nein, da haben wir noch ein bisschen Platz. Ja, aber es fühlt sich schon so groß an. Ja, es, ist, es wird eh oft knapp. Also mit dem Motorrad transportieren wird es oft knapp. Ja. Danke. Ja, ich, ich habe ja nur eine Hand. Ah, du hast ja auch noch eine, sorry. <lacht> Und da stecken dann die Motorräder. Aber da hast, da hast du was rausgenommen, da waren dann noch Werkbänke, oder? Ja, die haben wir heuer rausgenommen. Ah, so. Dass mehr Platz und, und da ist quasi die, das Bad genau. dahinter? Genau. Und dann wir Batterien inklusive Ladegerät? Ja, genau, dass man noch da ab und zu unterwegs stehen bleiben kann dass man auch da tagsam. Ja. Und da dann die Toilette? Genau. Toilette, ein paar Reifen, ein paar Reifen und alles was man so braucht, Reserveverkleidungen, Reifen, Reifenmontiermaschine, ein bisschen ein Werkzeug und ein so ein Ja, das ist quasi komplett autark für die Rennstrecke. Die ja. Eine Weltreise wird wahrscheinlich schwierig damit, Nein, das ne? will man nicht machen. <lacht> <lacht> Aber eine Reise durch Europa von Rennstrecke zu Rennstrecke ist genauso richtig ja, richtig. genau das ja. richtige. genau, das können wir machen, ja. das ist überhaupt kein ja, Thema.